Wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen, sind sie, glaube ich, unaufhaltsam. Weil ich glaube, dass Frauen die besten Netzwerkerinnen überhaupt sind. Sie sind super im Kommunizieren und auch unglaublich hilfsbereit, wie ich schon ganz viel bei Nushu gesehen habe. Ich bin eine Nushu, weil ich unbedingt inspirierende Frauen kennenlernen möchte. Ich bin hauptberuflich Projektmanagerin und mache mich nebenher selbstständig. Und egal zu welchem Thema, habe ich eigentlich bis jetzt immer eine Antwort im Netzwerk bekommen. Und gleichzeitig konnte ich aber auch schon anderen Frauen helfen, mit meiner Erfahrung, wenn sie irgendwelche Fragen hatten und das finde ich einfach großartig. Ich finde es toll einen Rahmen zu schaffen, wo man sich austauschen kann, wo man lernen kann und Netzwerk bereichert einfach ungemein. Man lernt super viel, man lernt super viele Leute kennen und ich glaube so ein bisschen die unterschiedlichen Perspektiven und eben auch Kontakte dann, die man außerhalb seiner Branche im Job hat, die bringen einen super viel weiter. Wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen, dann gibt es meistens so sehr langfristige Beziehungen. Was passiert, wenn sich Frauen unterstützen? Einfach was Magisches. Empowerment schafft Energy und Energy Schafft Enlightenment. Ich glaube, die 3 E's, die sind so wirklich auch das, was gutes Networking ausmacht. Es entsteht ein geschützter Ort, an dem einfach Raum für Diversität ist, für Innovation, für Kreativität und ganz, ganz viel Power. Ganz viel Magie erstmal, aber auch sehr viel Synergie. Mein größtes Learning als Netzwerkerin ist, dass wenn du einmal angefangen hast, eigentlich nicht mehr stoppen kannst. Aus dem einen Grund, das ist nämlich, dass es wie ein Dominoeffekt ist. Denn sobald du eine kennengelernt hast, lernst du immer mehr Leute kennen, denn du wirst immer mehr Leuten vorgestellt. Du merkst immer, dass du nicht alleine bist und das gibt dir in jedem Vorhaben sehr, sehr viel Stärke. Mein größtes Learning als Netzwerkerin ist tatsächlich einfach mutig sein. Mutig, auf andere Frauen, auf andere Menschen zuzugehen, aber auch mutig, meine eigenen Entscheidungen zu treffen eigene Wege zu gehen. Ich glaube, dass man gar nicht immer weiß, wenn du sagst, so das größte Learning als Netzwerkerin, wie viel Potenzial in uns einsteckt und wie viel wir uns auch ergänzen können. Also ich habe schon so viele coole Frauen hier kennengelernt, die ich niemals noch getroffen hätte. Und egal wie viel mein Netzwerk, es geht immer noch ein Stückchen mehr.